Time. <lacht> What? Ja, fangen wir mal mit dem Spiel an. Ew, mein Vibrator vibriert. W warte, was? Nein. Sorry. <lacht> mein Controller vibriert. What? Günther ist schon ein echt hübsches Pferd. Ne? Ja, aber... Ähm, ich bin wunderschön. Fuck. Jetzt kriegst du auf die Schnauze. Whoa. Okay, oder ich krieg auf die Schnauze. <lacht> oder hoffe ich. Ich hoffe einfach mal darauf, dass ich jetzt nicht sterbe. Oh. <lacht> Mann, bei mir immer so mit Ankündigung. Ich hasse das. <lacht> Oh, du F***. Spritz mich an, Baby. Mm -mm. Ah, oh! Oh! <lacht> oh, mein Pferd brennt. Oh, fucking hell. Ah, oh, mein Pferd brennt wieder. What? Ja, der Bullshit, der kommt, der kam ja jetzt, jetzt. Ich habe noch 33. Ich habe 33 Versuche, das hier zu schaffen. Ich habe noch 33. Schafft. Holy shit. Nein, nein, nein, Junge, bist du... Oi, oi, oi, oi, oi, oi. Da bringe ich dir die Eier vorbei. Dafür... Oh, das fällt jetzt ganz runter. Oh, <laughs> What? Goodbye. <laughs> Moon man. Oh, we say goodbye. <laughs> What? Oh Gott. <lacht> <What>? Mom, stöße! <Schüsse! lacht> oh, komm rein! Warte, was? Komm rein? Ich meinte, komm raus. Alter, ne Ernsthaft, ich habe, ich, das war wirklich nicht extra. Ich wollte das nicht so sagen. <lacht> Scheiße. Wir es geschafft, okay. Das alles wurde dir präsentiert von Ginger Streams auf Twitch. Kommen Sie doch mal besuchen. <lacht>